Burn <laughs> Ho, ho Leute, heute wollte ich euch mal was bestimmtes ansagen, wir haben uns heute nämlich was ganz bestimmtes leckeres rausgesucht, und zwar werde ich, ja ihr könnt richtig sehen, ich bin auf meiner alten TFI Insel, die wird zwar umgebaut, aber ich werde wieder auf First anfangen zu spielen, ich hoffe ihr freut euch drauf. Ich habe mir einfach mal überlegt, ich werde hier zwar komplett eine neue Insel machen, aber ich wollte euch noch einmal meine alte Insel zeigen, die so ein bisschen übernommen wurde. Hier waren halt die Köpfe. Hier waren auch noch mal mehr Köpfe. Hier waren unsere Clan-Köpfe. Hier waren Köpfe von Freunden. Bla bla bla. Hier war das Haus von Dragon. Das ist mein Kopf gewesen. Hier ist Sergeant Bob, hier Abstauber. Ping, der King, und das ist der gute Bärchen. Und hier ist das Rage-Mode-Logo. Ja, und ich werde hier auf Skybones wieder anfangen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Also, wenn ihr wollt, dass ich hier wieder anfange auf First, dann droppt doch mal einen richtig fetten Like und schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr euch darüber freut. Und ich werde dann auch wieder den Blackshow-Rang hier beantragen und ordentlich Giveaways für euch machen, wenn ihr euch darauf freut dann schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall haut da Ich bin auf jeden Fall echt fröhlich, hier wieder zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.